Willkommen bei diesem neuen Video. Heute habe ich einen richtigen Profi für euch in diesem Video dabei, denn der Hobelsberger Patrick, der Pax, IDM-Meister 2021, der erklärt uns heute mal, wie man so richtig quer in eine Kurve reinbremst, oder? Ja, ich probiere es zumindest so <lacht> gut wie möglich zu erklären, soweit ich das kann. Also, können tust du das ja auf jeden Fall, man sieht es ja in deinen Fotos, in deinen Videos oder bei den Livestream-IDM-Aufnahmen oder in der Supersport-WM, äh, wo du dieses Jahr auch ähm, Gaststarts gemacht hast, ich glaube drei oder so, oder? Drei, ja. Drei Stimmt, Gaststarts. Ja. Und nächstes Jahr ist er wieder ganz. Ja, eigentlich, es ist geplant, ja. es scheitert gerade noch so ein bisschen am Budget, muss man leider Gottes so sagen, weil auch wenn man IDM gewonnen hat, dieses Jahr heißt es das nicht, dass man automatisch in die WM kommt, aber wir sind auf einem guten Weg und schauen, uns wir das Paket zusammenstellen, ja. Okay, und bevor wir da noch mehr weitersprechen, geht es mal kurz zu unserem Sponsor rüber, der dieses Video finanziert. Und zwar geht es da um MRA Windshields. Hier kurz zum Einspieler von MRA. Dieses Video wird euch präsentiert von MRA Windshields, eurem Spezialisten für Motorradwindschilder aller Art. So, zurück hier bei uns, Patrick. Jetzt erklären Sie mal: Man sieht von dir so übelst heftige Queranbremser mit deiner R6. Du fährst ja auch, muss man dazu sagen, brutale Rundenzeiten. Ich glaube, du bist am Pannoni-Ring 1,53 gefahren mit der 600er, oder? Ja, also, das ist. Leute, wer jemals schon mal am Pannoni-Ring war, 1,53 am Pan mit einer 600er, das ist eine andere Welt. Und, und da sieht man teilweise irgendein Slow Motion, habe ich von dir gesehen, wo du auf die Kurve 4 zubremst hast. Das müssen wir auf jeden Fall einblenden, da wo du wirklich den kompletten Bremsweg schon fast <lacht> im, im, im Endanschlag vom Lenker warst. Sag mal, ist, das, ist das, weil du es machst, weil es geil ist oder macht ihr das schneller? Also ich mache es auf alle Fälle nicht, weil es geil ist, weil mir geht es eigentlich immer darum, so schnell wie möglich im Kreis zu fahren. Ja. Ähm, ein richtiger Fan von dem GRO-Bremsen bin ich eigentlich nicht, weil das bringt immer recht viel Hektik in die ganze Geschichte rein. Aber unter den Strich und dann tatsächlich eine schnelle Rundenzeit zu fahren, musst du spät bremsen und schnell reinlaufen lassen, am Scheitel stoppen und schnell rausfahren. Und da hilft einfach das bisschen Querereibremsen auf alle Fälle. Ja. Okay, das bisschen Quereibremsen, weil es so einfach ist. Ein bisschen Quer Und wie, wie passiert das automatisch? Oder, oder kannst du das schon bewusst machen oder bewusst verhindern? Beides. Also man kann es bewusst machen, bewusst verhindern. Ähm, Meistens ist es so, ich habe recht harte Federn vorne drin, weil ich generell gern spät und gern hart bremse, weil es mir einfach hilft, schnell zum fahren. Es ist, ich habe so ein bisschen den Superbike fast, die leide der 6, mhm. das geht so ein bisschen in die Richtung, wenn man den da anschaut, ein Egeta oder ein Ötel zum Beispiel. Die machen das auch brutal. Mhm. Das ist ja, durch das, dass man sehr spät, sehr hart bremst verlagert sich das ganze Gewicht nach vorne. Schnell. Mop ja, ziemlich schnell. Mhm. Ähm, das Moped auf Block oder kurz Vorblock und dann hast du hinten nicht mehr viel Gewicht drauf. Dann wird es meistens sehr leicht. Es gibt da äh, ganz viele Fotos. Also das beste Beispiel dass der Toprak zum Beispiel, ja. der da mal in Rollenkurven Kurven reinfährt. <lacht> Viel anders ist bei uns auch nicht, nur auf alle Fälle nicht ganz so heftig. Ja. Ähm, bei der 600er, glaube ich, geht das gar nicht so, ohne dass die da mal richtig ja, auf die Nasen haut. Und ja. durch das, dass du so leicht hinten wirst, zieht quasi die Motorbremse am hinteren Rad ja. entgegengesetzt quasi zum vorderen ja. ähm, und bringt das Moped zum Ausbrecher, ja. hast die ganze Last vorne drauf, der Vorderreifen drückt sie platt, Aha. der Hinterreifen wird entlastet. Ja, und die Motorbremse sagst du gerade. Das ist ja ein gutes Thema, weil ich empfehle den Zuschauern auch immer früh mit der Motorbremse zu fahren, weil das Motorrad schon stabilisiert. Nimmst du dann zusätzlich die Hinterradbremse nachher oder vernachlässigst du die? Nein, die tue ich tatsächlich vernachlässigst. Bist du das? Das gibt es nicht. Ja, ähm, so ohnehin, ohnehin, das gibt es doch nicht. Ja, ich habe einen sehr guten Mechaniker, der wo auch bei der IDM das Jahr mein Motorbremse gemacht hat, der Aha. Christoph. Also er ist absolut Genie mit der Elektronik. Das ist wirklich, wirklich brutal. Der hat eigentlich bis auf Portimao fürs zweite Rennen hat er alles perfekt hingerückt und sogar in Portimao war es 99 Prozent. Ja. Ähm, ja, der kann das so gut, dass er eigentlich die Hinterbremse nicht braucht Es gibt ein paar Ausnahmefälle, zum Beispiel in Valencia, die lange links, also die vorletzte Kurve. Ja, ja, in ja. die letzte Linksreihe, da wenn man über, so ja, genau, ja. überholen willst, innen ja. Brauchst du die Hinterradbremse, weil dein die schiebt die gerade aus, weil der Reifenumfang wird kleiner. Ja. In dem Moment, wo du einlenkst und wenn du einen überholen musst, musst du nach innen reizieren ja. zum Überholen und dann schiebt der Motorbremse ein bisschen. Aha, okay. ist so dann ist es so zu wenig mehr oder weniger. Ja, genau. Aha. Also das Moped ist beschleunigt tendenziell vom Gefühl her. Weil das Hinterrad schneller dreht, ja, als genau. es eigentlich soll. Ne? Mhm. Ja, das ist quasi so eine klassische Kurve, wie man da wo ich braucht man eigentlich die Hinterradbremse, mhm. sonst geht man weit und dann eine Konter wieder innen, okay. das ist und, ein Klassiker. Und nimmst du dann, wenn du dann die Hinterradbremse hernimmst, nimmst du die ähm, über eine Daumenbremse oder über die normale Fußbremse? Also ich hätte gerne eine Daumenbremse. Du hast keine also, Daumenbremse? Nein, das darf man bei uns leider ah, okay. nicht. Ähm, im Reglement, weil wir sind dieses Jahr auch ohne Blipper gefahren, also wir haben kuppelt, tatsächlich In der Supersport WM? In der Supersport WM, Aber in der IDM ja. darfst du einen Blipper fahren? bin in den Blipper gefahren, okay. ja. Das Bremsreglement, aber trotzdem, das du darfst nur hintere Bremse haben. Mhm. Und ja, also ich mache das alles mit der hinteren Bremse, ich habe eine Fähre im Bremszylinder drin. Mhm. Ähm, eine alte Kupplungsfeder, die haben wir abgeschnitten und haben da wir zwei Beilagscheiben reingebaut. Das funktio <lacht> funktioniert eigentlich sehr gut. Das ist so vielleicht ein bisschen die Raviate Methode, aber es geht echt richtig gut. Also man hat ziemlich viel Gefühl. Auch. Aber wie du schon gesagt hast, du nimmst es dann nur her, wenn du mal irgendwo überholen musst oder so und, und die Hinterradbremse ja. zusätzlich brauchst. Aber wenn du jetzt quasi auf einer Qualifying Lab bist, ohne Verkehr, ohne Betteln, dann nimmst du keine Hinterradbremse also 99 durch. der Fälle nicht. Wenn ich einen wow. Fehler mache oder ein bisschen weit gehe oder so, ja. dann oder ein Dreck raus muss und kann vorne nicht mehr so stark bremsen, ja. dann nimmst ich es auf alle Fälle So ja, kurz ja. vor dem Kies. Ja, Aber dann geht es <lacht> meistens auch ziemlich schwer, weil du bist irgendwo im Dreck dann oder irgendwo im Staub. Oder. Ja. Ja. Okay, also Motorbrems, immer wieder sehr interessant. Da haben wir uns eh schon in anderen Videos, aber ich auch schon ganz früh äh, gemacht mit Data Recording und so. Eine ganz interessante Geschichte, dass du das jetzt auch so bestätigst. So, ähm, und ja, jetzt hat, bremst du stark und spät an und schalst natürlich wahrscheinlich eins, zwei, drei, je nachdem, Gänge runter und das Motorrad kommt durch die, wie du schon sagst, weil es vorne geht, hinten wird es leicht, dann kommt die Motorbrems, dann wird es quer und, und wie was machst du jetzt weiter? Wie, wie hältst du diese, diesen Drift äh, oder diesen Slide quasi äh, konstant, ohne mehr oder weniger zu überdrehen oder, oder dass du abgehst? Ne? Ja, da brauchst du wirklich eine gute Motorbremse. <lacht> okay. ähm, also Motorbremse ist bei der 600er, da holst du von Streck zu Streck fast eine ganze Sekunde. Wow. Okay. Also das ist wirklich brutal, wenn man mir, der Christoph, das beste Beispiel, was er immer sagt, das ist Most, in der IDM, da bin ich 36 tief gefahren mhm. und in Schleiz ähm, bin ich 27,4 oder so gefahren und das ist beides vom Level her ziemlich gleich schnell, aber wir haben die beiden Motorbremsen angeschaut, von beide Strecken und da fehlt so 15% Rasselklappe. Okay. Also das ist wirklich brutal, das ist fast eine 100% Änderung, was, was die zwei Strecken... Anders haben. Okay. Und das liegt einfach stark an dem, dass du bremst, du super brutal hart ja. auf die Kurve Händische 1. Ziel, quasi. Ja. Das ist ja eine Schikane ja. eigentlich. Und das ist bei den meisten 600er 6 und 1, bei mir 6 und 2. Aha. Beim ersten kommst du da definitiv nicht drum, drum wenn okay. es, wenn es ein bisschen spät dran ist. Und ja, du brauchst auf alle Fälle den Support vom Hinterrad. Also ich schaue schau immer, dass mein Motorbremse so abgestimmt ist, dass ich am Anfang vom Gas so hart wie möglich bremsen kann. Ja. Also der erste Moment der muss hart sein. Und dann ist für mich wichtig, dass ich nachdrucken kann. Mhm. Weil es gibt viele Fahrer, die hauen rein Brems und die halten dann so und dann kommt quasi der Schreckmoment und der geht immer so. Mhm. Und dann wird nur noch geradeaus geschaut, weil äh, jetzt kommt Kurvenschneuer. Mhm. Und für mich ist wichtig, dass ich nachdrucken kann. Deswegen nutze ich recht harte Federn vorne, mhm. dass ich noch ein bisschen Federweg habe. Dann drücke ich nach und oben muss die Motorbremse recht frei sein. Das heißt, das Moped muss schön in Kurven rein laufen und nicht gleich anschlag quer stehen. Und in dem Moment, wo du einlängst, musst, der Support von hinten kommen, weil du machst deine Bremse auf. Mhm. Und dann hast du quasi das Gefühl vom Hinterradl, es holt dich fest. Mhm. Es ist apps hinter dir, das wo dir Support gibt, das entlastet quasi das Vorderradl. Ja. Doch das kannst du so hart, so spät und so weit in Kurven reibremsen, mhm. ohne dass Vorderradl den da macht. Panorien Kurve 5 ausgenommen, weil da über, über den, ja, ja, den Sticker drüber, da kannst du mal was du willst. Mhm. Aber Kurve 4, also das Video, wo du erwähnt hast, da war mein Motorbrems eigentlich perfekt, ja. mhm, mh, So hat's gehört, ja. Und, und einmal abgesenkt von der Motorbremse, dass die, dass die, dass die, Zuschauer jetzt so ein bisschen, ähm, <lacht> ja, vielleicht nicht, der würde jetzt mal sagen, lieber nicht zu Hause nachmachen. Aber, <lacht> also da haben sie sowieso nicht, aber vielleicht auf der Rennstrecke. Wenn jemand in die Situation kommen sollte, dass er mal spät bremst und runterschaltet und die Motorbremse zieht und das Motorrad quer kommt, was würdest du dann als fahrerischen Tipp mitgeben, damit er vielleicht mehr Chancen hat, dass er sich nicht abräumt. Also unabhängig jetzt von und Technik und Fahrwerk, sondern einfach vom Fahrerischen her. Was, was macht man da balance technisch Wie verhält man sich am Motorrad? Wie, wie sitzt man dann drauf? Macht man irgendwas anderes? Fußstrecken strecken Fuß raus, die anderen nicht. Hast du da irgendwie so einen Tipp von deiner Seite? Ähm, auf alle Fälle immer locker und entspannt bleiben. Okay. Das ist auf alle Fälle immer das Wichtigste. Der weil im Moment, wo du verkrampft, schaust du einfach noch gerade raus und bist, ja, bist dann Dein eigener, sag ich mal, in dein eigener Fenster gefangen, ja, weißt, ja. da gibt es eigentlich nur noch Rohr aus. Also immer recht locker und entspannt bleiben. Und desto weiter, dass du in Kurvenreif hast, desto weiter muss Brems auf einmal. und Nicht, ja. dass du einfach auf der Bremse bleibst. Und dann passiert so der klassische Sturz, du überbremst das also und bei 15 Grad Schräglage schmeißt du sie schon. Und dann denkst du, ja, was, was war ich jetzt an, wenn ich vorne im Regen mehr Schräglage oder so warum hat es mir jetzt geschmissen. Ja. Also musst du immer, desto weiter du in Kurve reingehst, einfach immer Brems ein bisschen loslassen. Was auch ein guter Tipp ist, wenn man, wenn man am Anfang den Motorbremse sauber stark ist und sie kommt gleich, kannst du schauen, dass die so weit wie möglich hinten sitzt. Mhm. Im Idealfall hast du ein, Heck, ein Heckbolster, ein Heckanschlag, mhm. so wie man das bei deiner Air One Star sieht. Mhm. Das ist zwar recht klein, aber trotzdem. Ich habe einen großen, ich, hab einen, ich bin äh. ein <lacht> <lacht> ja nicht Nein, das ist, das ist sehr gut. Und da mhm. sitzt du quasi ins Heckbolster rein, dass du genau weißt von hinten, du bist schon am Anschlag ja. und das funktioniert eigentlich immer, wenn du hinten sitzt. Okay. Dann lässt du der Brems ein bisschen nach, kriegst du wieder mehr, mehr Last hinten, mhm. hast mehr Bodenkontakt, mhm. dann stabilisiert sich das meistens immer recht gut. Und es mhm. ist eigentlich nur Jungs, auch Moped vorne ist kein Hexenwerk. Nicht? Ja. Du musst eigentlich nur wissen, wann du wann da musst. Und da brauchst du einfach zwei, dreimal die richtigen Leute, die richtigen Instruktoren, die wo das kennen. Ich meine, da kann man die buchen oder sonst auch, wenn die. Die haben das alle drauf, nee, du bist selber 56 am Pannoni gefahren, das ja, kommt nicht, nicht einfach mal da oben äh, ist ja Dankeschön, egal, aber danke, trotzdem. danke für die Blumen und das schon am IDM-Meister. <lacht> aber du bist drauf, fuß mit der 600er gefahren Wir haben übrigens vorher die letzten fünf Minuten, ähm, bevor wir das Video angefangen haben, noch gesprochen, dass wir vielleicht zusammen ein onboard video machen in Heres im Winter. Da überschneidet sich der Termin von uns. Äh, Wäre natürlich auch ganz interessant, wie du mich mit der 600er herbrennst. <lacht> ich glaube, da können wir alle was lernen davon. Also schreibt das gerne in die Kommentare, wenn wir das machen sollen. So mal als ähm, äh, Blick in die Glaskugel. Ja, cool. Ähm, was ich noch von dir gerne wissen wird, bei dem Anbremsen, bei dem Queranbremsen, nimmst du da einen Fuß runter? Ähm, Im Regelfall nicht. Ah, okay. Also das am Panoni-Ring, Kurve 4, ja. Aha. Da habe ich es komischerweise jede Runde gemacht. Also es gibt ganz wenig Rennstrecken, wo ich das tatsächlich hernehme. Also Repullering Kurve 1 als auch so ein Klassiker Aha. zum Beispiel. Da geht es einfach nur darum, da hast du so viel Wind. Ja. Bei der IDM haben wir das ganze Woche eine Gegenwind gehabt. Ja. Und da bringt was, durch das, dass du was hast, das mehr an Wind verzögert. Aha. Aha. Ähm, ein Pannonia Ring, eine Kurve 4 auch, weil das beim Reifahren ist eine Bodenwelle. Aha. Und wenn ich nicht ganz auf dem Sitz sitze, sondern mir ganz, ganz bissl vom Sitz wegdruck, spiele ich die Bodenwelle hinten nicht so stark. Okay. Und ja, das mit dem Fuß raus und mit dem Bremsen, da, der Steuermannverlieb, der Steuernler, sagt das daher er kann das nicht. Und <lacht> ja, mir fällt das ab und zu gar nicht auf, dass ich es überhaupt mache, Aha. weil es so ein Automatismus übergeht. Und ja, man soll es machen, wenn man es braucht. Ja. Und wenn man sich denkt, man braucht es nicht oder es bringt gar nichts oder man es fühlt sich künstlich an, wenn man Fuß Fuß tut beim Bremsen, dann man es nicht da weil dann braucht man es definitiv nicht. Ja, Ja, ja also ich nehme das ab und zu schon. Ja, ja. Okay. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal gemacht habe, das hat den Grund gehabt, weil ich wie das Gefühl gehabt dass ich zu spät bremst hab und dann haben die großen Augen kommen und dann ist der Fuß gekommen, so. Ja, genau so war es bei mir beim ersten Mal ja. ja okay, also war ja. genau das Gleiche. Immer la Kurve 1. Ja. Okay. Aha, das ist die Schikane, die heftige. Ja, oder? ja. ja. ja das ist ganz interessant. Das, wie du schon sagst, es gibt Ich mache das auch beim anderen Kurven ja, beim manchen nein. Und ich muss sagen, ich mache das so ein bisschen aus Geilheit. Also schon so, weil ich das geil finde, wenn es dann hinten so ein bisschen... Also, so, so heftiges Leid wie du das machst, das, das, das habe ich ein paar Mal schon versucht. Ich muss einer weiß, da steht der Fotograf, der steht dort und ich denke mir, Haha, ja Du <lacht> <lacht> ja, meinst, das Ding war quergekommen. Ich habe an ja. dem so ja. keine Chance, es ist nicht quergekommen. Nur also, ein bisschen vielleicht, da ne, gibt es ein paar Bilder. Äh, aber vielleicht habe ich gar keinen Grund gehabt, stärker zum Bremsen, sonst war ich vielleicht am Scheitelpunkt umgefallen. Das hätte auch das ist langsam gewesen wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, äh, ja, sehr interessant, äh, dass du da so ein bisschen, so ein bisschen aus, dem, aus dem Nähkästchen plauderst. Äh, was mich interessiert, mit wie viel Bar Bremsdruck bremst du da, wenn so maximum, wie viel Bar sind das bei dir? Also wir rechnen quasi nicht immer mit Bar Bremsdruck, weil wenn du neue Bremsblatt drin hast, bremst du natürlich nicht ganz so stark am Hebe, wie wenn es jetzt gebrauchte drin hast. Das ja einfach überschlagen. Ja. Aber so ein grober Richtwert, der stimmt natürlich nicht immer, es ist immer kurvenabhängig. Ja. Großbremsen zum Beispiel Most. Ja. Red ja. ist ganz was anderes wie pannoni Kurve ja. 1. Ja. Pannoni Kurve 1, wenn ihr mit 17 Bar bremst, dann macht Peng. Ja. Und im <lacht> wenn ich mit, ich glaube, es waren 17,8 Bar oder so. Ich glaube, das war Kurve 2 oder Kurve 1, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wahnsinn. Aber 17 war. Ja, fast jede Runde, ja. Unglaublich, das ist wirklich Wahnsinn. Also, also ich glaube, dass ich mal maximal da auf dem, auf dem Data-Recording 14,2 Bar gehabt habe. Mit der 1000er. Und naja, also wow, das ist schon geil. Aber du hast ja dann auch, muss man ein bisschen so vom Thema abschweifen, jetzt, du hast dann ein bisschen Probleme gehabt mit den Armen, ne? du hast Armpump-Probleme gehabt, das kommt ja auch vom Hauptbremsen und Tralala und Falten auf dem Bike, da kann der Christoph einmal mit der zweiten Kamera mal runter zu deinen Armen gehen, du hast du ja das dann operieren lassen quasi, oder? Also, dass ja. man... Das, das, das, das, was, wird, was ist da gemacht worden, dass das wieder frei wird? Also die D2 sind vom Dr. Streifinger in Deutschland operiert worden, mhm. Sarah Stefan Bratl operiert worden. Okay. Und D2 sind vom Dr. Mir, also vom Marques Guateraro, ah, okay. ähm, Doktor gemacht worden in Spanien, ja. bei denen ist die Faszie angeschnitten worden, dass sie der Muskel leichter dehnen kann. Und da ist er komplett entfernt, worden die sieben auch da, wow. dass okay. quasi der Muskel da komplett rauskommen kann. Ähm, hier ist das Gleiche sieht man ja ähm, wieder von mir rausgekommen ja. oh, wow. Das ist die Faszie entfernt, wenn dass sich quasi der Muskel ausdehnen kann. In dem Moment, wo Blut in den Muskel läuft, wird der Muskel dicker ja. und die Faszie ist wie, wie ein Gartenschlauch, das dehnt sich so gut wie gar nicht. Dann bleibt einfach das Blut stehen. Also das ist wie ein Blutstab, wie wenn du da einen herum herumtust. Yeah, yeah, wenn yeah. einer sagt, der Armpump, das passiert im Kopf, dann tue ich ihm da einen Kabelbinden und sage ja, und jetzt <lacht> in drei Minuten kannst du nichts mehr da und yeah. das ist ja, ein paar Leute haben das, die genetisch so veranlagt, dass sie ja fast brutal vernarben kann, Aha. beziehungsweise zurückbilden kann, was man bei meinen OP gesehen hat. Es ah, ja. ist tatsächlich so, wir haben MET-Aufnahmen. Ähm, ja, da haben manche Leute betroffen, die wo da eigentlich gar nichts dafür kennen oder, was, ist das ist, mhm, mhm. Ja, Anpamp, das ist so ziemlich das Schlimmste bei uns im Sport, was da passieren kann. Ja, man hat das beste Beispiel für manche, die jetzt halt nicht jetzt diese IDM und so schauen, aber man hat das Beispiel ja beim Guattararo in Jerez gesehen, ne? ja, Da wurde er ja auf einmal erst vorn weg mit Abstand von fünf, sechs Sekunden und dann ist er durchgereicht worden, äh, bis zum Platz 16 oder so ja. und keiner hat gewusst, was los ist. Und das war -pump, ne? Ja, das war Armpumpen. kannst du nichts mehr machen. Ja. Du hast kein Gefühl mehr, du kannst nicht gescheit Gas geben, du kannst nicht gescheit Bremsen. Ja. Und vor allem ist es auch gefährlich für ja. dich selber sowieso, weil wenn du kein Gefühl mehr hast, das brauche ich gar nicht gleich beim Opel fahren, dann ja. legst du gleich da. Und vor allem auch für andere. Ja, ja. Es ist ja, es ist nicht so easy. Ja. Aber diese Operation hat geholfen, dass das Thema erledigt ist, oder? Ja, also sie hat zu so 95 Prozent geholfen. Mhm. Ich habe dann ganz viel Physiotherapie vom Sanwal Christoph gehabt, der ist mein Physiotherapeut, den habe ich in der IDM dabei gehabt. Ah, den war es eh, ja, Christoph, Und der hat das ziemlich gut hingekriegt, unter anderem auch vom Norbert vor der Physioklinik in Menkoven. Mhm. Der hat da auch noch mal einiges gemacht, weil bei mir ist quasi auch der Nerv ein bisschen verkürzt. Okay. Weil ich habe früher denen ein bisschen vernachlässigt. mache ich jetzt auf alle Fälle nie wieder. Mhm. Und da haben wir das sehr gut in den Griff gekriegt. Ja. Okay, okay, krass. Ja, ich, ich kenne das ja, Bei mir rentiert es leider nicht, dass ich da investiere. Ich habe das hin und wieder, wenn ich so versuche auf Biegen und Brechen, zu ein Rieka, und dann wollte ich unbedingt unter 30 gefahren. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt passt, jetzt haben wir freie Strecke 2, neue Reifen rein und dann gebe ihm. Und dann bin ich drei Runden 29 gefahren und ich hätte keine vierte mehr gemacht, weil ich habe dann beim Bremsen nur noch einen Finger für ihn gebracht. Also das ja. hat so zu Macht, dass ich quasi nicht mehr mit zwei Fingern bremsen hab ich habe ja. nur noch einen Zeigefinger nach vorne gebracht und dann habe ich gesagt, so, jetzt musst du aufhören, weil sonst äh, kommt der Scheiß aus. Ja. So, ne? Vor allem also. ein bisschen schnell gefährlich, ja, weil ja, Ende also. Gegend gerade, Ende Station. Ja. Also ich weiß durchaus, wie sich das anfühlt, also ich habe es halt richtig im Kreislauf sogar gekriegt, also ja. du hast da richtig schwindlig geworden ja, ja. dabei. Ja, also das Blut zirkuliert nicht mehr so schnell, genau. also nicht nur am Arm, sondern auch das da rauf an der Schulter, ja, genau, ja. das spürst du ja. überall dann. Ja nicht zu unterschätzen. Also jeder, ja. wie du schon sagst, jeder, der sagt, das kommt vom Kopf. Es spielt bestimmt auch eine Rolle, wie stark dass man sich verkrampft, also das wird wahrscheinlich schon mit Einfluss nehmen, allerdings ist die Frage, äh, wenn, man's, wenn, man's, wenn, man's in dem, wenn die Faszien zu klein sind, dann wird wahrscheinlich der Kopf machen können, was irgendwann. Ja. Jetzt ja, sehr interessant auf jeden Fall. Wer so ein bisschen verfolgen möchte, was unser PAX die nächste Zeit, die nächsten Jahre, nächstes Jahr eventuell in der Supersport-WM macht, der soll ihm auf jeden Fall in Instagram folgen. Uh, und du hast auch einen YouTube-Kanal mit uh, sehr interessanten Onboard-Videos. Die schaue mir nämlich ich immer an, um was <lacht> zu lernen. <lacht> da sind heftige Rundenseiten drauf und uh, saubere, saubere, uh, saubere Runden. Uh, ich kann mich erinnern, du bist in, in Almeria mit der uh, 600 1, gefahren, oder? Ja. Samt am Fast Highsider. Ja, <lacht> <lacht> der hat mir ein paar Zehntel gekostet. Ja, der hat Ja, ich mache da kein großes Geheimnis <lacht> nicht draus. Ja, sehr geil, also, ne? Das ja. kann man ruhig veröffentlichen. Ja. Also wenn Jemand der es hilft und ich hab das schon oft am Fahrerlager Ah du bist der und der, ich habe das YouTube Video gesehen von Brünn. Also Brünn ist immer ein gutes Beispiel mit der 205. Von ja mit der 600. 2018 ja. ähm, muss zwar noch deutlich was gehen, aber also das ist schon abartig 05 mit der 600 ja. in Brünn. Ah, hilft und wenn sie einen hilft, dann dann ich ja. das cool. Nein, ich finde das ganz interessant. Ich habe mir wirklich immer früher geschaut, auch Rijeka bist du 1,28 gefahren, glaube ich, mit der 6er und habe mir ja. das angeschaut, wo, wie es. Das Witzige ist immer, ich stelle fest, du machst nicht wirklich was nicht viel anders wie ich. Es ist halt einfach schneller. <lacht> das ist halt das Gemeine dran. Ich wäre immer froh, wenn ich was sehe und sage, okay, das ist komplett anders, das macht es jetzt einfach so. Aber in der Regel sind es halt dann wahrscheinlich da 5 kmh und da 6 kmh und da 8 kmh und, und das macht halt dann irgendwo schneller mal ein, zwei Sekunden aus. ja. Auf der Geraden minus 25. <lacht> ja, aber dafür müsste du besser rauskommen und bremst dann auch noch später. Ja. Ja, ja, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Schaut auf jeden Fall mal beim Patrick vorbei in Instagram und in YouTube, damit er vielleicht auch in Zukunft mehr Sponsoren zusammenkriegt um vielleicht noch einfacher in der Supersport-WM als deutscher Nachwuchs. Und wir brauchen deutsche Fahrer in der Supersport-WM, vor allem Bayer. <lacht> richtig. Das hilft uns allen weiter und freuen sich natürlich auch die Sponsoren von Pax. Also gebt uns gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Schreibt unten gerne auch rein, was ihr von dem Ganzen haltet und was man in Zukunft vielleicht noch so ein bisschen machen soll. Sollen nennen und ähm, dann würden wir uns freuen, wenn es den Kanal abonniert und beim Pack vorbeischaut. So also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.